willkommen zu Tori 3d und äh, ja das hier ist äh, mehr oder weniger ein 3d plattformer welches nur um die 1 euro kostet und ich habe gehört dass soll für den preis sehr sehr gut sein und deshalb werden wir es dann jetzt mal wo spielen ja ich werde mal gucken wie ich das schneide ja wir fangen an Okay, es gibt drei Characters. Es gibt einmal Turi, hat gar keine Fähigkeiten. Es gibt irgendein so äh fisch FM oder so hieß das, ne? Und es gibt äh, Cuphead ohne Joints, ohne Körperteile, einfach nur so äh, Füße. Okay, dann, dann, dann spielen wir Tori. Select the level. Oh, wir müssen alle vier Level machen, damit wir zum letzten Level kommen. Okay, fangen wir doch mal an mit Glamour City. Das sieht ziemlich cool aus. Okay. Wow, wow. Grafik ist sehr sensitive. Oh. Okay, sehr interessant. Hä? Ich kann mit dem Steuerkreuz so ganz, ganz leicht mich bewegen. Why? Okay, äh, Kamera ist mir zu sensitive. Besser. Aber nicht gut. W was ist das denn? Okay, ich fange nochmal neu an. So. Jetzt sollte die Steuer. Ja, jetzt ist die Steuerung viel besser. Okay, muss man erstmal ein bisschen herausfinden. Was bist du eigentlich? <lacht> was ist das? Was? Bin ich nicht auf ihn drauf gelandet Was? Oh, ich kann nicht auf ihn drauf springen Ich bin nicht Mario ah, Hi du guckst mich ein bisschen gruselig an, Bro Komm mal ab, danke okay, also, Den kann ich nicht killen, er kann nur mich killen Kann ich überhaupt irgendwas killen? Oh, oh ich kann dashen Ich kann Double jumpen! Ich kann auch so kleine Hops machen. So, zack, zack. Oder? Wenn man gedrückt hält. Okay, die Bienen scheinen nicht so zu sein, als würde man die killen können. Also einfach ausweichen. Und weiter geht's. Boah, das sieht echt cool aus. Das Spiel spielt übrigens gerade auf der Switch, es gibt aber auch auf PC, meine ich. Wo ist das ein Checkpoint? Yeah! Okay, hallo Mario Stern, hau mal ab, danke. Yay! Wie es fliegt! Küken kann fliegen! Juhu! Super! Äh, wop, Blop, Blopp! Wo. Okay, schon ziemlich cool! Wow! Wow! Wow! Ha! Ja, gibt es hier zwei Wege, ne? Oder gibt es da unten einen Bonus? Sternchen? Secret Sternchen? Nein, hier gibt es gar nichts. Okay, wenn man runterfällt, schätze ich mal. Ist das hier schwer? Nein, überhaupt nicht. Bring, bring. Okay, jetzt geradeaus hier. Ich möchte 100% spielen, ja. Ich möchte jeden einzelnen... Äh wow. Wow, Stern. Uh, knapp. Aber die Checkpoints werden sehr früh aktiv, glaube ich. Ja, relativ. Nein. Da fahren wir den Checkpoint. Wum, wum, wum. Ich kann sogar gerade nochmal springen, also uh, uh, uh, okay, nice. Leute, oh, man kann hier voll speed run. Oh, Bling bling bling bling bling. Okay. <lacht> Wie das aussieht. Okay, das sieht schon cool aus. Nein, ich muss neu machen. Ja, ich, ich hab nicht alle. Komm, beweg dich nochmal neu. Bewegt dich? Ja, hallo? Bewegst du dich? Wow. Zumindest werden die Sterne gespeichert und man hat keine ähm, Continues. Man macht einfach so oft, wie man ähm, neu machen möchte. Immerhin. Mittig stehen, dann kriegt man auch die meisten, ne? Ja, ja, yeah, yes. Hier geht's weiter, okay. Wo führt der hin? Okay. Blub... na, no, no, ah, da! Ich darf wieder umbringen. Ah, ah. Pro Gamer am Start. Uh, uh. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Nice. Das war knapp. Oh, nice. Okay. Wo fährt der hin? Ach, hier rüber. Okay, das muss ich jetzt schaffen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nice. Kommt hier noch einer? Wow, wo ist der denn jetzt hin? Okay. Oh. Blum, blum, blum. Jetzt passt auf. Jetzt habe ich gleich irgendwo am Anfang so zwei Dinge übersehen und dann äh, verkackt. Dring. Nein, ich habe alle. Ja, geh rein hier. Go. Ja, kack auf den Rang. Mir egal. Ich habe 100 Aber der Stern ist irgendwie trotzdem nicht happy. Okay, okay, bro. Ach also okay, bro. Okay, alles gut. Nächstes Level: Sea Mama's Harbor. Mal gucken, wie lange das Spiel geht. Vielleicht mache ich noch zwei Videos draus. Könnte ein bisschen länger dauern. Uh! Das hatte irgendwie so richtig Sonic Vibes. Ich weiß auch nicht wieso. Ich, ich, ich habe kaum Sonic in meinem Leben gespielt. Und trotzdem hat das irgendwie Sonic Vibes. Sieht auf jeden Fall cool aus. Nein! Äh. Uh, cool. Das ist cool hier. Whoa. Okay. Ich mag das aber hier, wo man, dass man hier so von den, äh, von den Tentakeln abhauen muss. Beziehungsweise die helfen einem zum Teil auch, hier, wie man hier sehen kann. Okay, aufpassen, jetzt nicht in die reinlaufen. Checky! Ich mag meine Checkys. Blop, blop, blop, blop, blop. Hm. nein, das ist Nur weil ich abkürzen will wie ein Skiller, ha! Easy! Ich bin einfach ein Gott in diesem Spiel. Nennt mich Number One Speedrunner von Turi 3D. Genau das bin ich nämlich. Wow. Oh, oh, oh, oh, oh. Wow. Komm schon. Oh, komm schon. ja. Oh, ich hab fast alle. Hä? Was ist denn da unten? Moment. Lass mir erstmal Checkpoint aktivieren. Was ist denn das da? Hä? Bro. Hä? Das, ist das nur Deko? Das sieht irgendwie wichtig aus. Okay, ich kann nichts damit machen. Keine Ahnung. Vielleicht hat das Spiel irgendwelche Secrets, von denen ich nichts weiß. Das kann sein. Oh. Oh. Okay. Alter! Alter, diese Strömung! Bro, ganz ruhig! Ganz ruhig, mein... Oh, oh, mein Bro. Mein Bro, mein Goal! Yeah! We did it! We did it! We did it! Yeah, yeah, we did it! Super! Slide the Ice! Oh mein Gott, wie ich aussehe! Oh mein Gott, wie cool. So ein pa Backpack. So ein Headphones, so ein Schal. Cool, ey, ey. Die Grafik sieht richtig schön aus. I like it. Oh, hier ist Slippery. Oh, das spielst allgemein schon ein bisschen slippery, aber hier noch viel mehr. Wow. den, den, den nimmst du aber schon mit, ne? Ja. Blop, blub, blub, blub, blub, blub, bla. Ah, ah, <lacht> Steuerung, meine Damen und Herren. Ich finde die Füße so lustig. Ist hier oben irgendwas? Nein. Hii. Oh, lass dich reinlaufen. In die Nein, nicht reinlaufen. Auch wenn ich den hier brauche. Dankeschön. Lob. Das ist ein cooler 3D-Plattform, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe ja nur um die 1 Euro oder so ausgegeben. Bisher würde ich sagen, Money Well Spend das ist echt gutes Spiel. Ja, ah, Auch wenn das zum Teil auch aussieht wie so ein kostenloses Spiel, aber dann wiederum wie ein kostenpflichtiges. Äh, Fuck. So, weißt also, was ich eigentlich meinte? Spiel sieht halt. Oh, nein, na ah! So, was ich eigentlich sagen wollte, das Spiel wirkt, wenn das also das Spiel wirkt so, als wäre es fertig und es hätte es richtig viele Level zu bieten, die alle so aussehen, also nicht genau so mit Eis und alles, aber ihr wisst schon, was ich meine mit dieser Grafik mit diesem äh, Level-Design, aber gleichzeitig wirkt es auf ein kostenloses Spiel, weil es halt nur ein paar Level hat, aber... Noch will ich nichts Negatives sagen, weil es gibt bisher nichts Negatives zu sagen, ehrlich gesagt. Also wirklich, es gibt bisher nichts ne Negatives zum Anmerken. I like it. Wow. Kill killt mich das? Killt mich das? Bon. Nö, es macht nur den Spaß weg. Okay. Ja doch, äh, Spaß weg, killt mich schon. Ähm, ähm, ähm, okay, nice. Mit Speed. Nein, warte. Zack, okay. Erinnert mich ein bisschen an Ka Kao the Kangaroo, falls das einer von euch kennt. Erinnert mich ein bisschen daran. Ja, oder so ein bisschen an 3D World auch. Ah, ah, ah. Ich springe mal drüber. <lacht> Wee. Da kommt noch viel mehr. Hui. Jetzt fehlen nur noch, äh, vier Stück. Ich glaube, die sind hier irgendwo. Wow! Der wollte mich fressen! Man sieht ihn nicht. Bro, aber ab hier. Wow! Wow! Sind noch die letzten? Sind das die letzten? Vier Stück? Ja! Let's go! Yes! <lacht> da, da, da, da, da. Ba, Neo Osaka! Oh, erinnert mich ein bisschen an. Ähm Wie hieß das Spiel? Warte, jetzt gucke ich das kurz. Erinnert mich ein bisschen an Cluster Truck und yo, die Musik. Du, du, du, du, du, du, du, du. Cool. Moment, kann das sein, dass es das nur so aussieht, als würden die fahren? Oder fahre ich einfach mit denen. Nee, ich glaube, das sieht einfach nur so aus, dass ich fahre. Obwohl die wackeln aber. Ob obwohl die wackeln. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das, wirklich, ob das nur ein Effekt ist oder ob die wirklich fahren. Ich, ich kann das gerade wirklich nicht unterscheiden. Das hast echt gut gemacht. Wow. Wow. Okay, nein, nein, nein, nein. nein. Ich habe gelernt. Auf den hier, auf so ganz schmalen Eisplattform nicht rennen. Außer hier, ihr muss ich durch. Wow. Bling, bling, bling, bling. Bling, bling, boy, wer stolz. Zack. Ich schon. Zack, zack. Oh, was ist das denn? <lacht> Space Invaders. Oder irgendwie sowas. Oh, hier sind überall welche ganz oben. Habe ich irgendwelche verpasst ganz nee, hinten? Ne, hinten gab es keine, ne? Hinten gab es keine Tornados. Ha! Ah, hier sind keine. Nur hier. Okay. Aber das ist wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, macht das überhaupt Spaß, das Spiel durchzuspielen, ohne alles zu sammeln? Ich meine, es ist ja, wie ihr jetzt sehen könnt, nicht wirklich schwer, alles hier zu sammeln. Das ist ja nicht irgendwie versteckt, es liegt ja eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg. Man muss halt nur ein bisschen richtig springen können um zack, hier alles zu erreichen. Außer, ja gut, wenn man das Spiel Speedrun will, dann äh, kann ich das schon verstehen, dass man das nicht alles einsammeln will. Aber ganz ehrlich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Spiel ist, was Speedrunning gut ist. Äh, für Speedrunning gut ist bitte weil der in der Nähe. Oh, da war so viele Wagen. Weg. Ha! Aber es gibt ja noch zwei weitere Characters. Vielleicht spiele ich das Spiel auch nochmal mit denen durch. Was meint ihr? Also, bisher hätte ich Bock. Also wie gesagt, ich spiele es auf der Switch, aber das gibt es auch auf PC, soweit ich weiß. Auf Handy glaube ich aber nicht. Aber, I don't know. Schaut einfach nach. Oh, oh, Wow, wow, bitte, bitte. Yes. Haha. Pro Gamer. Gib mir den, gib mir den, gib mir den, gib mir den. Okay. Warum sind da Fließbänder auf den Autos? Warum sind hier überhaupt so viele Autos, die exakt gleich aussehen? In welcher Stadt leben wir hier? Was ist das für ein Poster dort hinten? Äh, nicht Poster, eher so ein Banner. I don't know. Oh. Mir fehlen noch ein paar. Aber vielleicht sind die ja hier. Ja, sind sie! Yeah! Starry Sky! Wieder die Grafik vom ersten Level, glaube ich. Also zumindest sehr ähnlich. Oh, sind die unteren Level einfach äh, schwierigere Versionen von dem, was wir gerade gespielt haben? Oh. oh mein Gott! Ich wusste, die sind böse. Oh, warum ist aber aber alles so? Ja, so pinkhaft. Wird eher rot sagen, aber es ist doch eher pink, glaube ich. Oh, jetzt nicht mehr. Bist du jetzt wieder lieb? Nein, er guckt mich immer noch an. Oh mein Gott, weg hier! Ist ganz oben irgendwas? Nein? Einfach nur durchkommen? Okay. Checkpoint. Wow. Nein, ich bin doch nicht da. Egal, da war ja ein Checkpoint. Ist ja nicht schlimm. Oh. Also Musik ist ganz okay. Das ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt privat anhören würde. Aber fürs Game, fürs Game selbst, fürs Gameplay und alles, für die Atmosphäre, macht schon seinen Job. Oh oh. Oh mein Gott, er ist böse. Du, du, du, du. Ja, ich renne ja schon. Ich renne ja schon. Uah. Oh, der habt sogar geschafft, den Jump. Also ich könnte jetzt da runter. Ich, glaub, ich muss da sogar runter, oder? Oder? Wo muss ich denn jetzt lang? Wow! Wow! Ah! Ah! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja? Okay, ich bin hier drauf. Gibt es irgendwo ein Secret? Oder wie, Wieso kann man hier drauf? Oder hinten ist irgendwas Cooles, ein Portal oder so? Okay. Oh mein Gott. Hey. Oh. Hab ich gefressen? Nicht gut. Wee! Plop Oh, oh, Oh, ist wieder rot. ist wieder rot. Ren, ren, ren, ren, ren stimmt hinter mir. habe ich recht? Nö. Aber jetzt gucken alle Sterne so gruselig. Vor allem der da. Oh mein Gott, sehr gruselig. Fuck. Ah, boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. jetzt nicht mehr Boy. fehlen noch wo sind die letzten 10? Sorry, ich neidisch. Yeah. Blop, blop. Wie so ein Clownsgeräusch, wie So eine Clownsnase. Dieses Blap. Überlandet. Schon lustig. Schon wo nie. Plop plop Komm hoch, hoch, hoch, da, hoch, da. Komm, schwimm hoch. Schwimm hoch, du Ente. Was auch immer du bist. Ich glaube, du bist eine Ente. Hoch da. Wow. Knapp. Oh, jetzt wird das Spiel laut. Da oh oh. oh. ja, kommt lass mich durch, lass mich durch. Find hier irgendwas? Also die Crowd geht richtig ab. Okay. Oh, die Biene war fies. Wir fehlen noch ein paar. Sind das die letzten? Wow, wow, yes, yes, das waren die letzten. Jung! Ähm. Ähm um. Okay Äh okay. uh. Noch ein Raw Game <lacht> Sah eigentlich ziemlich kid-friendly aus, aber Das ist schon ein bisschen gruselig gewesen Naja Windy Ocean nächstes Level Okay, gibt es hier auch wieder... Ste ja, natürlich waren hier Sterne am Anfang. Oder sind hier halt welche. Kriegt ihr noch? Ja. Oh, hier sind auch noch welche. Ja, ah, ich dachte, die könnt ihr von mir verstecken, ne? Nee. Nix da. Nix da. Plopp. Plopp. Wiu. Oh, falsch. Wium. Ja, da kann man die Kamera nicht rauszoomen, hier hätte es Sinn gemacht. Oh. Das Schifter da hat einfach Augen und ist gigantisch. Was? Oh, da geht's also lang. Okay, warte, warte, lass mich hier einsammeln. Okay. Oh. Wow. Wow. Wow. No. Wow. Wow. Knapp. Wow. Oh, das ist schwierig. Oh. Uh. Uh. Nice. Ding, ding, ding, ding, ding. Checkpoint. Vum, vum. Okay, nice. Geh hoch. Vum, vum. Okay, du schwebst irgendwie diagonal. Mach du dein Ding, so? Du, du, du, du Dings, äh, Biene, ding, ding. Checkpoint? Ja, oh, ja, den brauche ich sogar. Weil ich hier ja, geslippt und slidet bin und das Bennett ab hier. Okay, hier sind ein paar Sternchen. Mal gucken, wo die ein paar sind, wo ich äh, riskieren darf zu sterben und wo nicht, wo es sich lohnt und wo nicht. Hier würde es sich lohnen, weil hier sind welche. Oh Gott, die Kamera, Easy Work. Hier wir ein paar Nein, ich meine, ich habe bisher alle. Oh, ich glaube, dass hier sind bisher alle. Ja, komm, gehen wir weiter. Ich glaube, die sind alle bisher. Wow, das Land der Bienen, wie es erscheint. Wow, jetzt werden sie aber richtig äh, stark. Landeplatz des Flugzeug. Da hinten. Passagiere warten schon. Warte. Ähm... Irgendwie fehlt mir was. Oh, nein. Warte, ist es hier hinten? Nein. Mir fehlt was, Leute. Ich habe irgendwas verpasst. Oder ist es hier am Ende? Nee, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ich tue es halt nochmal kurz. Oh, ich sehe es, glaube ich. Moment. Kann sein, dass ich es gerade gesehen habe. Moment. Wee! hier oder hier links ist es hier links bitte sagt mir ist es hier links ich möchte das Level nicht neu machen ja ich habe gedacht es ist dort hinten links aber nein es ist hier links alles klar das macht natürlich auch Sinn egal beides würde halt Sinn machen das war halt, äh, auf dem anderen nicht schlimm ich habe alles muss es nicht neu machen und wir sind gelandet perfect landing din, din, din, din, din. Nice! Hungry Mountain Peak! Oh, der Berg hat Hunger! Oh. Kamera war kurz zerbackt. Egal, nicht schlimm. Blop, blop, blop. Blop, blop, blop, blop, blop. Oh mein Gott! Hi! Na? Alles gut, Bro? Willst du haken? Oh, nein will er nicht. Alles klar. Halt ah, nicht. Hi. Oh, soll ich hier rennen? Ich weiß es nicht. Nee. <lacht> ich glaube nicht so, so, nicht so eine kluge Idee. Jackie! Wih. Wow. Nicht rennen. Manchmal soll man nicht rennen, weil, äh, man die Kontrolle verliert. Und dann sowas passiert. Genau. Äh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh. oh, oh, oh. Ah, renn. Tori, renn. Okay, jetzt entspann dich, entspann dich. Sammel die Sternchen und renn. Und entspann dich. Und renn. Boah, bist du riesig. Bro, sind Zähne. Geh mal zum... Zahnarzt, die sind ja wirklich polygonisch pieksig. Da hätte ich ja Angst vor mir selbst, wenn ich solche Zähne hätte. Wow. Oh. Hey. Chucky. Nice. Nice. Wie das Eis. Okay, das erinnert mich ein bisschen an Sunshine. Her. Okay. Kann ich äh, den Stern haben, bitte? Und nicht sterben dabei? Danke. Wow. Nein, ich habe den Stern. Ich habe den Stern. Da. Erzählt. Ich weiß nicht, ob diese Sterne zählen sollten. Ich glaube erst, wenn man den Checkpoint aktiviert hat, sollten die zählen. Aber naja. Wow, ist das schnell hier. Wow, wow. Entspann dich. Entspann dich. Oh. oh, oh, oh. Oh, ein bisschen dagegen lenken. Das hilft. Oder einfach ganz durchrushen. Ich glaube, ich kill mich sogar noch mal ganz kurz am Ende. Kurz vorm Ende, weil ich würde tatsächlich gerne das Ganze hier runterrutschen, ohne abzubremsen. Das will ich mal versuchen. Wow. Ach, egal, komm. Hey, mir fehlt was. Warte, oh, ist da unten? Weeeeee! Wow. Weeeeee! Boing. Joing. Joing, joing. Ja, hier ist das Letzte. Hier ist der Rest. Hier ist der Rest. Ja. Yeah. Hey, man sieht sich nicht. Ciao. Ich sehe dich nicht. Edge Runner oder Edgy Runner. Wie man's will. Dunkel ist es ja. Wo fahren wir hin? Ah. Interessant. Cool. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Alter, war das knapp. wow, wow, Soundeffekt hat sich ein bisschen an wie ein Mario Bros. 1, wenn du die Flagge hochkrempelst. Oder, nee, wow, runter. Äh, ja, ihr wisst auch nicht mehr, was ich meine. Okay, das hier ist schwierig. wow, Alter! Hä? Hä, was war das denn jetzt? Aber Alter, waren die ganz schnell? Hier, ja, die sind richtig schnell. Oh, nein, ich habe noch nicht genug Schwung. Dann üben wir nochmal hier. Zack. Alter. Ich komme noch nicht dran. Letztes Level oder besser gesagt vorletztes Level, weil es kommt ja noch äh, wahrscheinlich so ein kleiner Bosskampf oder so, vermutlich. Ich habe Angst ein bisschen. Oh. Okay, ich habe alle. Bist ja gerade sterben. Ich, ich habe alle. Nein, da. Oh mein Gott. Nein. Wow. Nein. Oh. Oh. Okay. Nein, noch nicht. Ah! Jetzt kommt doch endlich. Okay, rüber. Oh, das schaff ich schaffe ihn nicht. Oh, doch. Oh, nein. <lacht> nein. Komm schon, spring mich rüber Also ist schon nette Musik Aber das ist jetzt nicht so krass Hä? Schlaf dir Gute Nacht Ja Äh, was? Ach, da muss ich mit Speed rüber Okay, let's go Ah, da ist der Checkpoint, Moment Zack, zack und Okay, aufpassen oh, Auch so ein bisschen was von Mario Galaxy hat das ganze hier. Ein bisschen schon Vielleicht nicht wirklich so vom Stil, aber vom Level Design vielleicht ein wenig Was ja jetzt auch allgemein nichts schlechtes heißt. Es ist nur so, dass mich das halt so ein bisschen dran erinnert ja, es ist halt, das macht halt ein bisschen einfach. Ich kann halt so oft sterben, wie ich will und das effekte halt rein gar nichts. Also ja, vielleicht mein Rang, aber habe ich ja sowieso schon gesagt, dass der mir eigentlich ziemlich egal ist. Ich will einfach nur das Spiel 100% durchspielen. Und das war's. Niuu. Eins, zwei. Uah. Ha. Ha. Ich fehlen nicht mehr so viele. Komm schon. Ich will keinen verpasst haben hier, ja? Und nochmal. Jackie, nehme ich mit. Hoch da, hoch da. Wie schaffe ich den Sprung dann aber nicht? Logic. Warte, ich drehe mal ein bisschen rum, dann sehe ich den Sprung auch besser. Wow. Alter, ich schaffe den Sprung nicht. Geht doch. War jetzt nicht schwer eigentlich. Boah, die Jiggen hier aber richtig krass. Na, ja, der nur so ein bisschen. Okay. Das ist das ist jetzt wiederum ein bisschen seltsames Game Design, um ehrlich zu sein. Sonst hätte der Entwickler gar keine Ahnung, was er jetzt machen sollte. Und dann eben... Lass einfach alle Fahrzeuge mal wackeln. So, das müssten jetzt alle sein, wenn ich zählen kann. Zack. Zack. Zack. Zack. Time time. Ba, ba, ba. Nice! Und nun das letzte Level. It's World. Right. Das ist nun doch ein Horror-Game. Start! Oh, es ist noch ein ganzes Level mit 50 Sternen. Okay. Haben das kriegen wir auch noch hin? Das kann wahrscheinlich ein bisschen längeres geschnittenes Video hier werden. Aber naja, wenn es euch so gefällt, dann kann ich gerne noch mehr von sowas machen. Wo äh, sich lang. Ich falsch? Oder? Hm? Da komme ich ja nicht hoch. Schaffe ich ja nicht. Muss ich hier hin? Also, ich kann ja auf jeden Fall stehen auf diesen Pixel-Fenstern. Ähm, ich glaube, ich muss hier so gelangen. Ja, kann gut sein. Oh, gib her. Gib her. Danke. Uh, oh, was ist das da hinten? Ist das der bösewicht es ist Monster. Und Checkpoint! Mhm. Ja, wo geht's jetzt lang, ne? Hm. Hier würde es runter sliden gehen. Okay, aber was ist dann hier? Ist ja ein Secret, kann ich hier einen Charakter freischalten? Wow, wow, wow. Na, das kann tatsächlich so gut sein, weil hier kommt man irgendwo lang. Irgendwo so einem Bonusvieh hier hinten. Also sie ist... Nichts. Okay. Kommt man doch nicht lang. Nice. Warte, da war doch was. Hier. Ja, hier ist was. Achso, falls man hier runterfällt, dass man nur eine Chance kriegt. Achso. Ich dachte, da wären noch irgendwie ein paar Sternchen, die ich sonst ganz fies verpassen würde. Nope. Oh, gehen wir nochmal alle Level durch? Es wirkt so. Wenn hier nochmal die ganzen äh, Büsse sind. Ganz ein Lastwagen. Checky. nehmen wir mit. Nehmen wir eigentlich immer mit. Oh ja, doch. Das zeigt nochmal so ein bisschen Elemente von jedem Level. Das finde ich cool. Auch wenn wir das gerade eben hatten. Ein ziemlich kurzes Spiel, aber trotzdem nicht schlecht. Oh. Wo fällt das hin? Hier hoch. Mhm. Cool. Wow. Wow, das Ding ist riesig. Hier rauf. Alrighty then. Hä? Kann ich da rauf? Moment, wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss da lang, um da zum Checkpoint zu kommen. Aber, jetzt wundert mich das. Kann man? Ich muss das ausprobieren, okay? Ich musste es ausprobieren. Es sah so aus. Also, da hätte man ein bisschen besser kennzeichnen können. Oder zumindest das Ding ein bisschen weiter nach oben stellen, damit ich da nicht versuche, dran zu springen. ja? Da kann man auch abspringen. Abkürzung bestimmt, oder? Für Speedrunner? Kann man da dann lang? Abkürzen? Ja, bestimmt. Aber <lacht> ich spiele das ja jetzt gerade nur fürs 100% Ich spiele es jetzt gerade nicht fürs Speedrun. Ah, hier muss man lang. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Donkey Kong. Oh, da muss man lang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah! Komm schon! der oh, überhaupt lang! Ich glaube, ich bin die falsch. Ich lebe. Okay, manche Jumps sind ziemlich scary. Ähm. Oh. Hä? Muss ich hier lang? Scheinbar. Okay, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ja, hier sieht man es nochmal hier, hätte man abkürzen können. Ja, ich hoffe wirklich, ich habe keine Sternchen verpasst, aber ich sehe auch gerade von der render keine. Okay, einen Moment, bevor ich jetzt da rum -slip und slide. Wo führt mich das hin? Nach ganz oben, weil so ganz weit weg, ne? Wo führt mich dann das hier hin? Im Moment. Mit Speed. Oh Gott, letztes Level nochmal so richtig komplex und riesig. Äh. Ich glaub, das ist ja alles nur random aufgebaut lassen wir es einfach Auch da -o -o -o. jump jump -o -o -o. Oh, was ist das hier ich habe alles ist das ziel Ja, das ist das Ziel, ich Don't die. Oh, Okay. Er hat sein Eis bekommen. Es ging die ganze Zeit nur darum, dass er sein Eis bekommt. Thank you for playing. Tori 3 d Ja, also... Spiel wird ziemlich cool. Dafür, dass es nur 1 Euro gekostet hat. Ich finde das ein euro ich finde das lohnt sich schon ich meine jeder hat ein euro oder war schon ziemlich cool es gab es gibt wirklich nichts was ich bemerken könnte vielleicht die musik ein bisschen besser aber das ist wirklich nicht bad okay neue charakter also muss ich jetzt mit dem auch noch mal das spiel durchspielen? Äh... <lacht> uh. what ich glaube ich werde das spiel sogar noch mal spielen weil uh Anscheinend gibt es hier so einen äh, Fang, oder so. Nicht irgendwo lang. Hey! wie muss mit dem machen? <lacht> nice! Okay! Ja Leute, dann würde ich sagen... ...wenn wir das ganze hier nochmal spielen. <lacht> ja, ja, lach nur, nur. Und dann werden wir aber mit dem anderen Charakter hier durchspielen, denke ich. Und ja, dann bis zum nächsten random Steam Game.